Oh, hi, und willkommen. Mein Name ist da lp und oh, nee, ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Mario Party Trademark. Genau Trademark. Jetzt haben wir das Programm war erste Brett abgeschlossen. Mario's Rainbow Castle und naja mit schlimmem Ergebnis. Ja. Es schaut äh, schaut den Part an, dann wisst ihr warum. Ja. Deswegen gehen wir jetzt ins nächste Brett. Einer. So. Dieses Mal wird ein bisschen einfacher laufen. Weil wir wissen wissen welche Char charaktere wir nicht mehr mitnehmen. Ja. So. Ich fand eigentlich 20 die war eigentlich schon genug. So, ne? Ja, gut. Oder? Ja. Und ein, Junge Yoshi. So, ein bisschen Abwechslung, ne, würde ich sagen. Ne? BG. Und BG. Ja, Patch. wir wieder alle, alle normal. normal ja ich für die Schwierigkeit der CPU hat nicht so viel Auswirkung auf all das nee. Und hier waren wir letztes Mal ne ist yep. jetzt ne? wir waren beim letzten Mal auf Marius Rainbow Castle dann in den Dschung ins Dschungelabenteuer ne gut da gehen wir jetzt in den Dschungel Kongo, Bongo das ist der Bananenhammer wow boah Donkey Kong's Abenteuer, eine absolut schreckliche Serie. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich, ich hm. habe letztens irgendwie so ein paar Clips gesehen. Die CGI ist sehr schlimm, aber ja, die CGI ist mega schlimm. Ich habe jetzt nicht so unglaublich schlimm in Erinnerung. Aber ich ich habe ja irgendwie gar nicht in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur, dass du, Donkey Kong da vorkam und die und punky äh, ja, und auch Dixie und auch Candy. Ja, ich bin Cooper. Ich werde euch herumführen. Hier im Dschungel steht eine mysteriöse Ruine. Eine Legende erzählt, dass darin ein großer Schatz versteckt sei. Wenn ihr den Schatz sucht, werdet ihr ihn sicher finden. Aber Vorsicht, es sind viele Fallen versteckt. Betretet auf keinen Fall Fragezeichenfelder, da ihr auf ihn nicht sicher seid. Okay, Startreihenfolge. Okay. Hast du das Gefühl, dieses Mal bin ich hm. Und wieder Dritter. <lacht> Und ich glaube, wieder an. Wieder... Ja. Ich würde sagen, nach zehn Runden machen wir irgendwie... mit Part, Cut. Ne? Ja. Ja. Irgendwie, letzte Part war irgendwie länger als der andere. Ja, gut. Ja, gut, okay. Wir hatten auch beim letzten Mal auch das Intro mit drin. Und die ganze Erklärung und all das. Jedes mal das, ja das muss ich jedes mal einstellen das ist ja <lacht> noch aber, ja. aber wir wissen ja ja dass sich das alles ändern kann ja. oh, ich bin aber ich nicht muss ich mal annehmen? Äh, muss ich bezahlen? Ne? Ja, die musst du bezahlen. Wie viel zehn Münzen? Okay. Dann gehe ja, ich. Aber so bleibt richtige Richtung, ist aber egal. Ja, ziemlich ausgeglichen, ja. langweilig. Hey, Pilz durcheinander. Ja, das haben wir vor das haben wir vorhin gespielt also für, für euch ein paar Part wird es natürlich nicht so sein aber für uns ja und macht jetzt nicht wieder so ein quatsch du das ja ja genau das zwar grün Na. Hi. Hi. Na, direkt. Ah. Direkt, ey. <lacht> Die Versuchung ist so groß. weiß dass die Versuchung groß ist, aber du musst ihr widerstehen. Kannst, kannst du was nur deiner eigenen Prinzessin antun, ey. Tja. Lässt sich ja halt immer für immer viel zu do um führen. Deswegen hat es verdient. eigentlich von dem Mario Trailer in dem Film ich habe ihn gesehen, wo hey, er sah richtig gut aus ja. also wir wissen ja dass oh, wir wissen ja dass jack black ja bowser spielt mhm. und Chris Pratt ja, ja Mario ja, also er sah, also der Trailer sah auch gut aus ich habe auch schon äh, tatsächlich ein 8 bit trailer gesehen tatsächlich mhm. ich, auch, auch auch der sah mega cool aus ja, es gibt tatsächlich nach Trailer davon. Okay. In habe ich irgendwie gehört, dass einige Leute sich beschwert haben und irgendwie die gleiche die gleiche Situation irgendwie haben wollen wie mit dem Sonic frame dass irgendwie die CGI nochmal bearbeitet werden soll oder so. Also ich finde da ich finde dass das ist dort auf jeden Fall sehr, sehr viel Nein. besser Kannst du da bitte? den Hammer uh, auch mit B zur Seite schwingen? Oh. Okay, okay. Das ist aber kein Hammer. du, da, kein du Was das? Hey, Alter! Das ist <lacht> aber kein <Ge> Hammer! Hast <lacht> weg? Hast du ihn weg? Hey, mein Hammer! Ihr könnt mir ihn wegnehmen. Ja, meins. Meinst! Wir jetzt ja. Oh mein Gott, du hast ihn aber schon wieder oh. Ja, natürlich. Finger weg, du hast meiner. Finger weg, Finger weg. Du Tollwut. Finger weg, Finger weg. Könnt ihr nicht hin? Nein. Finger weg, du hast Tollwut. Au! Ich weiß überhaupt nicht, was mein Ziel ist, ey. Muss ich irgendwie Münzen sammeln? Ja, wir, wir mussten alle Münzen sammeln. Wir konnten alle Münzen sammeln. Aber ich konnte gar nicht springen mit meinem Hammer. Ja, du kannst, kannst nicht springen mit dem Hammer. Oh, oh boah, Ich wollte schon sagen, bitte keine drei, ey. Nämlich irgendwie nur darauf, fokussiert euch zu verprügeln. Ist ja gewalttätig. Oh, Falle! Ja, warte, bin ich nicht da? bist du ganz am anfang ich weiß nicht wie das funktioniert da stehst du doch äh. Ey Mann, Danilo, du kommst ja echt mit großen schritten voran an meine anerkennung Na ja. ist er jetzt aufgegangen wirst du gleich sehen skateboard fieber da war noch nicht ne? Naja, nee, hat mir noch nicht so ein cooles Spiel. Boah, geil. Der Boden über den die Spieler rollen bricht weg. Drücke wiederholt B, um Schwung zu holen, und A, um zu springen. Spring nicht nur über Hindernisse, sondern sammle auch in der Luft schwebende Münzen mit einem Sprung ein. Okay, Außer also irgendwas läuft katastrophal, schief was vielleicht passieren könnte. Was denn, dein dein Münzsack verpasst? Ah! Ah! überhaupt ein Rennen oder so? Ah. Glaub nicht, ne. Oder? Hm. Was? Wie ich, ich, war sicher, dass ich, ich war, ich war ziemlich sicher, dass ich zuerst da war mir ziemlich sicher, dass ich nicht als Erster da war, aber okay. Ja, ich deswegen war ich mir sicher, dass ich als Erstes da war. Hm. Los, Bro! steht vor meinem Bruder! Was machst du da, Bruder? Was die meisten Münzen. Du hast die das meisten münzen mein Bruder! Was ist Stolten, Luigi. Also, hätte ich nicht auf nein drücken müssen ja angeblich ja angeblich ist irgendwo in den ruinen ein schatz versteckt meint ihr es ja, äh, meint ihr es was wahres daran weiß ja nicht muss der nächste stern oh, geil! bin ich direkt vor dir ja das ist direkt in meiner nähe was ist das denn? Ja, er ja, ist eines von diesen spielen ja es ist eines von, eines von diesen spielen und zurück zum Start. Wir sind 200 euro ja, ja moment mal falsch spiel <lacht> die tür öffnet sich ne, nämlich äh, nämlich nur, nur wenn, wenn du 20 münzen hast Das ist Denn alle, er ne? ja, ist eine abkürzung weil alle die weniger als 20 münzen haben sagt dann die tür so da darfst du da kommst nicht rein wir sind alle am anfang hier, ey. ja ja doch, doch bei roller dann kann ich jetzt gleich in den nächsten stelle einsacken. hat <lacht> Tauche tief hinab und berge die Schatztruppe vom Meeresgrund. Drücke A, um zu tauchen. Natürlich mehr mit, mit Hilfe des, des Control-Sticks auch bewegen. Wir müssen so viele drum wie möglich sammeln. Wir dürfen natürlich nicht die Blooper und den hub und den Heinz, also der Hai, da berühren. Oh Mann. Weil sonst, weil sonst verlierst du die Truhe. Geh weg! Nimm mal... My <laughs> <laughs> Because my name, my name, my name, my Oh. Hallo tot, ich nehme gerne den, diesen Stern für dich ab. Yay! Yeah. ich hätte schon wieder nein drücken müssen. <lacht> Der Sage nach hat es sich bei, bei dem Schatz um eine goldene Banane. Wusstest du das schon? Oh, Banane. Wo ist der nächste Stern? Hey, da bin ich. Sehr gut. Oh, ja, genau. Du stehst direkt davor. davor. Siehst du? <lacht> ich tue ich tue den gefallen. Okay. Darf ich kann jetzt nicht sehen, wenn ich den irgendwie verliere? Nee, ich bin da unten. müssen kann ich verlieren. Das eigentlich ich war voll doof. Nee, wir kriegen den sowieso nicht mehr. ich gar sagen, du eh nicht. Oder? Nee. Nein. was ich von der dann könnte kommen. Deswegen hoffe ich, dass du jetzt keine 1 nur Hast du ein Glück? Nein! Ja. Ja. Ich, ja. ich habe ja zwei Sterne und du einen. Die gesamte Ruine ist voller Fallen. Seid also vorsichtig. Ach, okay. das ist ziemlich weit entfernt von jedem. Ja, in den Reich auf Beloit. Cool. Gute Arbeit. Oh. <lacht> Alle also auf den Klempner. Ja. Yeah. Oh. Okay. Warum nicht das große Münzprügeln? So also können wir wieder nichts machen. Ja, da können wir nichts machen. Wie ist denn das bitte schön ein Spiel gegen einer gegen drei, ey? Weil der, ein, weil der einzige Spieler die Truhe bewegt. Das Schlimme dabei ist bei bei der Minispiel, da ist das Spiel natürlich auch dabei und dann musst du halt die Tour so rein, reinwerfen, dass die Tour auch zu dir hinkommt. Erst also dann kannst du diesen Level abschließen. Oh. Oh, ich hätte die ganz, ich hätte die ganz links reingepackt. Wenn dann, oh. danke, danke, mein Bruder. Ich hätte die ganz links reingepackt, die wäre so sogar auf mich gelandet, ey. Hast du das gesehen? Ich kann, ich, ich kann, ich könnte das überhaupt nicht. Also ich habe mir halt nicht gemerkt, ich habe geraten, bei links, aber... Also, äh, es wäre bei mir gelandet, auf jeden Fall dann. Ich weiß ja nicht, wie, go, wie gut ihr, ihr seid in den Kommentaren, aber, aber könntet ihr das äh, erkennen, wenn das Labyrinth so nach oben scrollt? Nein. Das nee. ist, halt, ist halt so, so, so eine Frage für diejenigen, die in den Kommentaren sind. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das könnt. So, 10, bitte ja gut 7 genau blang muss glaube ich nach oben für die ganze bin ganz stolz aber passiert nichts ja das geht leider nicht okay, sehr gut. er muss bezahlen für das ding ja willst du meinen vater passieren ne kostenlos aber den anderen hast du auch gerade durchgelassen ja. Äh, was spielen wir denn jetzt Kanoneninsel noch mal? Oh Gott, ich, ich wollte eigentlich ja äh, echt gestrandet spielen, oder? Äh, zumindest nicht Feuerspringen. Feuerspringen ist ein richtig beschissenes Spiel. Pew, pew. Na gut, dann spielen wir mal ein bisschen passiv. Du kannst doch gar nicht. Du kannst nicht passiv spielen. Was hast recht. Ah, bleib weg von mir. Zwilling. Ja, ah! merke, Loji. Okay. Da, da, da, dumm, da, dumm, dumm, dumm, dumm. Luigi, da, da, da, da, da, da, da, ist da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, ja hm, Könnt ihr jetzt den Stern vor, vor der Nase wegschnappen? hier oh. reicht nicht, aber... Oder? Ich glaube doch... Nein, kostenlos. Nein, kostenlos. Ah ne, doch nicht. Doch nicht ganz. <lacht> ich brauche... 1, 2, 3, 4, 5. Boste 5. Jawohl. 6. Hier ein zwei, drei, vier, oh, oh, einen Schritt weit. Ja, ich mache mal Platz. No, no, no, no, no. Hallo, nee. Hast du gesehen, auf welchem Feld du landest? Ja. Ich bin noch ein Stern vor ein. <lacht> ja. Das hast du auch zwei Sterne. Das gibt es nicht. Geht nicht auf, weicht den F und weicht den Fallen aus. Ich bin sicher, wenn ihr weiter sucht, findet ihr den Schatz. Okay, muss der nächste Stelle. Ich glaube, der nächste stellen ist ab da. Ist er das ist sehr weit entfernt? So weit ist es da gar nicht weg. Aber für, für dich ist es gerade sowieso völlig, völlig sinnfrei, weil du da nicht hinkommst. Erstmal Pause okay. fällt. 100 Sterne Boss, natürlich Verbauer? Hm. Ja, so viel habe ich jetzt nicht verloren. würde ich sagen dann. Ich glaube, er hätte er hätte gesagt, das wären 20 Minuten für Bowser. Ja. Hm. wo sind das das ist äh, ein bonusspiel für dich ganz gut die münzen fallen wie ein geldring auf die blume jeder sammelt so viele münzen wie er kann je näher du dem rand der blume kommst desto, desto stärker neigt sie sich versuche aber dabei nicht ins wasser zu fallen hm. okay. werde dich zu gierig und fall nicht herunter hier seid unten. Ich bin oben oder was? Ja, genau. Also du sagst also alle Münzen, die du halt nicht sammelst, die fallen irgendwann ins Wasser. Die können wir einsammeln. Ah, okay. Also Seht seh, seh durch diesen grünen Dino an. <lacht> mein geld wieder verdienen bau hat mir voll viel abgenommen er hatte zwölf münzen abgenommen jetzt sei mal nicht so ja, ich aber dem... ja. ah, das war gut ich habe gar nichts bekommen ja ich keine ahnung wie viel der menge ich 30 oder so ich habe gar nichts bekommen <lacht> nur so genug das ist 55 ich will aber mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr verstehst du mehr. Eigentlich, was mehr, bedeutet. Ja. mehr mehr Jedenfalls nenne ich dich nicht mehr <lacht> mehr mehr mehr mehr mehr mehr der nee, ja. So. Oh, sehr gut. Hm. Münzen stehlen. Äh, ich muss gerade sehr viele Münzen. Und daher, komm mal her. Nein! weg! weg! 3, 7, weg! Wieso wenig? Ich glaube, bei dir geht es nur gut. Hier muss ich sagen, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, da ist ein eigenes Feld. Verdammt. Du suchst das Schätzen, oder? Lass mich dir dies geben. Wunderschön, ich war. Das will ich aber nicht. Dies ist ein bisschen mystisches Geheimnis, eine vergoldete Bowser statue Ich gebe sie dir. hier für nur zehn Münzen. Okay. Ach übrigens, die Statue ist absolut nutzlos. <lacht> ja, das ich mir gedacht. Ich bin Sternaufhalter, ne? bleibt mir fern. Ich okay. Gefährlicher Seiltanz. Ich genug um Buttonmash dreh, ne? und drehen. Die Person auf, auf dem Seite. Seil muss so über die Ziegel laufen. Die anderen feuern ihre Kanonen mit A ab. Achte auf den Wind. Nicht nur die Kanonen können dich aus der Balance bringen, auch der starke Wind kann es. Ist ja geil. Einfach abballern. Was das, Mario? Nein! Nein! <lacht> Lass mich in Ruhe! Da habt ihr euch! Aua! Klappt ihr euch alle! Sagt mir, wie wir das hier auf die See regeln? was du noch nie auf der See? Oh. Ich war schon mal auf der See! <lacht> Gut gemacht, Luigi! Aber schon tausendmal getroffen, aber irgendwie passiert mir was. Ich also. werde nicht vom Seil oder Wald Wind? Warum Wind geschafft? hoffe ich nicht so oft getroffen, man. Oh, aber wir verlieren auch noch. Ja, oder klar, nicht. so oft noch keine ins Gesicht geschossen. Aber welche Runde sind wir überhaupt? 9. Oder das Spiel also sagt auch wenn da noch zehn sind, ne? Ja, stimmt. Ich, ich war war mir nicht sicher gewesen. Oh nein. Oh Gott. Nein! Wenn ich von mir gestohlen hätte, dann hätte ich den Stern nicht leisten können. Das war mein Ziel gewesen. Hi! Oh, no. okay. recht! Das geschieht ja so recht. Okay. Warum? Also, I don't know. Ich glaube, wir schon aufgegeben. Okay, hm. yeah! Nein, Ja. Nein. Hättest... <lacht> Nein. Vergiss es doch jedes mal. Ja. Ist ja auch so einer, der es immer okay. wieder vergisst. Mal diese Vergesser. Ihr braucht einen schlüssel ne? um den Schatz zu bergen. Okay. Was für einer ist? Boah, keine Ahnung jetzt genau das hinter euch ey. ja da bin ich schon auf dem war schon wieder ja viele lustige spiele für Danilo. ja so viele schildkröten getötet wenn ich nur noch ein sehe, beschissene viecher <lacht> ich bin froh dass es nicht der der, der umbruch ist ja, was willst du ich habe keine münzen mehr ich kann ihr nichts geben doch du hast noch münzen ja aber nicht bei fehler hier boom den münzen boom bei wem? Mario. nein <lacht> man ja. ich hätte sowieso nicht viel verlieren können also ja und trotzdem ja, Das ist fünf münzen hätte es mir auch geben können er hat oh Gott er hat <lacht> Alle klauen sie den Münzen. Er hat den ich wollte keine 50 Münzen hatte Da kann sich ja alles noch umdrehen. Letztes Mal war ich auch in spürung Dann, am Ende ja. war ich letzter. Ja, ja. Wie, auch, wie auch immer das geschehen konnte. Ja, Labyrinth. Labyrinth. <lacht> Na, ich versuche mal, das Labyrinth zu visualisieren. Wir gucken auf ja, etwas. Das versuche ich Die ist richtig. gehe Verdammt! Ich verfolge mal deine. Ich hatte okay. nämlich schon mal. Meins hatte ich hatte, hatte ich tatsächlich analysiert. Nein. Obwohl. Hey. Es, es ist deine. Yay. Meine meine war tatsächlich die ganz linke Schön. Verdammt. Ich glaube eine Runde kann man noch trotzdem. Ja komm, machen wir noch eine Runde. Ja, wir haben nur 29. Okay. Ja, mal okay. Langsamer. Output transcript: Hand Luigi. Du doch so ey. Na, jetzt, jetzt klaue ich, beklaue ich doppelt und dreifach. Luigi, man wendet sich nicht gegen Familie. Genau, bin doch nicht lebensmöglich. Geh doch nicht zum ab Okay. okay sie nimmt einen riesigen Umweg, habe ich so gefühlt. Vielleicht okay. noch nicht ganz. Es ist nichts passiert. Das okay. ist aber doch ein oh. Uh. Uh. Uh. Aber ich Oh. Oh. Aber was meinst du, wie viele Matratzen sind das? Hm. Erdreck. Hm. Ja, ja steckt, er steckt daran. Weitlich <lacht> hm. wird Zeug da. So. Musst du dagegen. Okay. Produktiver Zug für Luigi. Absolut. Das ist ein Haufen Wahnsinn. Ja. Okay, draußen bleiben wir, bleiben noch mal draußen. Wir haben keinen Zutritt. Okay. Okay, Luigi, du regelst. Ja. ja. Warum auf mich. das ist weg Beach. Ah. Okay. was ist jetzt, jetzt mal? Ich habe ehrlich gesagt, wollte geplant nichts zu machen in diesem <lacht> Danny by absolutely doing nothing. Man kann man kann auch sehen, ich habe mich ich habe mich am Anfang überhaupt nicht bewegt. bis Luigi mir den Schlüssel zugeworfen. Ja. <lacht> ja. Ja, wie das Ganze jetzt aber weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Ja. Also. Die letzten zehn Runden beginnen. Also bis ja. zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.